Landwirten Gespräche führen müssen, damit wir zu den Flächen kommen, um das Rückholtebecken zu machen und Betriebe anzusiedeln. Und das sind halt Landwirte, das sind aus also Überzeugung Landwirte, das ist zu respektieren und ich ziehe sogar meinen Hut davor, dass es Menschen gibt, die sagen, mir ist die Landwirtschaft das wert, ich möchte das erhalten. Und Gott sei Dank sind sie aber trotzdem gesprächsbereit gewesen und gehen jetzt in den hinteren Bereich. Das heißt, auch dieser Ausgleich ist geschaffen. Das heißt, wir haben nicht alles, was möglich gewesen wäre, zum Industriegebiet gemacht, sondern wir haben eine gute Lösung gefunden und das bleibt da in der Mitte. Jetzt mindestens einmal für diese Generation, wo dieser Landwirt es dort betreibt, diese Grünfläche erhalten Oder also diese Landwirtschaft, sage ich mal so. Ah. Das war das, was ich noch sagen wollte. Ah. Und da möchte ich aber jetzt nicht versäumen, weil es heute wirklich ganz stark um Bau- und Raumordnung geht. Okay. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, wenn wir vorher schon begonnen haben damit, dass wir verdienstvolle Persönlichkeiten ehren, die viel für diese Gemeinde getan haben, die jetzt alle nachvollziehen können, was das für eine Arbeit war, was von außen vielleicht schwerer sichtbar ist. Ich möchte es trotzdem nicht versäumen, ich auch bei allen anderen zu bedanken. Das ganze Jahr über, wir haben ein reichhaltiges Angebot vom Kulturausschuss, der hervorragende Arbeit, vom Kinder- und Jugendausschuss, vom Sportausschuss. Wir haben eine Sommerbetreuung über, über viele Wochen, damit alle, die berufstätig sind, das nutzen können. Das macht dieser Ausschuss mit den Jürgen. Wir haben, äh, äh, wir haben einen Sozialausschuss, der sich um die Leute kümmert, einen Umweltausschuss, einen Wirtschaftsausschuss. Wir haben äh, einen Prüfungsausschuss, der zwar, und das ist auch so ein Zeichen für mich, der zwar von meiner eigenen Fraktion jetzt aufgrund dieser diesen Kuriosums, dass, dass quasi die die, die EWI, das wir da jetzt intern auch getauscht haben, Vizebürgermeisterin ist, aber ganz kann ich eigentlich sagen, mein, mein eigener, gibt meinem Prüfungsausschuss mehr Gas, als ich es vorher je gewohnt war, das heißt, es ist ein gedeihliches Miteinander im Prüfungsausschuss und auch in allen anderen Ausschüssen und im Gemeinderat, dafür sage ich ganz Groß Danke und möchte jetzt einsteigen in, in den Punkt, der zum Schluss vielleicht noch am wichtigsten ist, nämlich zu den Fragen kommen und wer eine Frage hat, zu dem komme ich mit Mikrofon und meine Kollegen bleiben da oben sitzen und jetzt haben die noch am wenigsten gesagt, das heißt, ich bitte euch jetzt einmal Fragen zu beantworten, der Herr, Herr Bauernsleiter ist da der Herr Raderschütz ist da. Wer eine Frage hat, zu dem komme ich und dann werden wir versuchen, gemeinsam alle diese Frage zu beantworten. Warum schon? Danke, ich habe nur an den Herrn Pille Raumann und eine Frage, gibt es auch ein Licht, ein gesetztes, ein Lichtkonzept gibt für einen Ort? Weil seit wir das Kinder haben oder so, schaut das für die aus wie der Himmel über Berlin, wenn man von der Elisabethstraße herunterschaut. Das ja, ist sind, also, gesetzliche Regelung ist mir nicht bekannt. Ich glaube nämlich, dass das irgendwie auch eine Frage werden wird in Zukunft. Es ist unglaublich, was an Lichtemission da ist. Ja, ja, ja, ja. Ja. Danke für diesen Beitrag. Das heißt, es gibt ein englisches Wort für dieses Lichtproblem. Das ist die Light Pollution, also eine Lichtverschmutzung. Deswegen sehen wir keine Sterne. Der Herr Radarschitz ja die deswegen ab. Es gibt schon Städte, die um 10 Uhr in der Nacht, 11 Uhr in der Nacht, das Licht dimmen bzw. abschalten. Es gibt sogar Straßenzüge, wo man die Laternen, also jede zweite Laterne abschaltet in der Nacht. Das ist ganz was Tolles. Das machen wir mal, gell, Stefan. Jetzt <lacht> sehen es mir geht. Gell? also Jede Idee wird sofort aufgegriffen und zumindest einmal darüber geredet. Bitteschön. Ich möchte dich fragen, warum sie das Teestück gemacht hat, sind die Flurgasse. Wir haben in der Früh 80 Autos, die da durchfahren und am Abend wieder. Jetzt ist es noch besser zum Einfahren in die Flurgassen, Warum hat es das so verbreitet? Die Einfahrt? Ja. Das ist Verkehrssicherheit. Aber die, die Frage die muss ich jetzt den, den, den, den Günther aus technischer Sicht einmal beantworten. Ja, aber die, die dort wohnen, sollten eigentlich auch aus Dafür Reinkommen. Ja. Ja. Äh, Dafür ganz kurz. Ja, das. Äh, zum einen ist das Thema gewesen, dass man von der Flurgasse nicht rauskommt, man sieht nicht raus, das heißt, man hat keinen Sichtwinkel und also die Problemstellung ist ja grundsätzlich bestanden. Und zum Zweiten ist das Problem angestanden, dass jetzt durch den Ausbau der Bundesstraße oder also die Sanierung der Bundesstraße äh, versucht sein soll, von, Seite, von Seiten der Gemeinde, dass die Kreuzungen nach Möglichkeit alle winkelrecht eingebunden werden, damit die Fahrzeuge dann nicht in den Schrägenverhältnissen sowie teilweise in der Flurbassen und da vor drüben am Mühlbach, dass diese Straßen winkelrecht einbinden, damit das Fahrzeug winkelrecht zur äh, einbindenden Straße steht, damit der Sichtwinkel nach rechts und links ziemlich gleich gegeben ist. Und durch das Ausbauen der, des Geh- und Radweges, dort hier auf die drei Meter Tiefe, ist beiden Dingen dann geholfen, das heißt, es wird dann der Sichtwinkel Richtung Graz, der zwar nicht unbedingt so relevant ist, aber doch auch gegeben ist, der wird entsprechend erweitert durch die Tiefe des Radweges und Richtung Volzberg ist es dann sowieso kein Problem. Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, wenn ich schräg zu einer Straße komme, und das ist dort der Radweg, das kommt der Fahrradfahrer, der ja stehen bleiben müsste, daher kommt, dann sehe ich ihn natürlich viel später, als wenn ich so hinkomme. Also es sind schon viele Überlegungen, das ist wie gesagt eine Vorgabe. wir haben wir wir, wir wir haben aber es, ist, es, ist, es fußt es fußt in dem gleichen Problem, das ich ganz am Anfang angesprochen habe, würde in der gesamten Flurgasse würde, wie es gesetzlich vorgegeben ist, von der Hans-Dalhammer-Straße dort jeder die 30 fahren, dann würde dort auch keiner fahren, weil dann wäre der Weg viel zu lang. Das Problem ist, wir können nichts anderes machen, als hin und wieder darum bitten, dass dort die Polizei steht und das kontrolliert, wie schnell gefahren wird, und auf der zweiten Seite und das tu ich in jeder und ich glaube jeder von uns als politische Vertreter in seinen Fraktionen nach oben hin, dass sie uns endlich wieder die Berechtigung geben als Gemeinde, dass wir Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Es ist nicht erlaubt, das haben sie uns vor ein paar Jahren, weil jemand geklagt hat, ein, irgendein Bürger in Österreich, ich weiß nicht mehr wer es war und seitdem dürfen wir es nicht mehr. Ich kann aber nicht ein Radargerät, das geeicht ist und das immer genehmigen lassen muss, um 80.000 Euro kaufen und in der Flurgassen, in der Birkenstraße, in der ich weiß, also ich könnte jetzt wahrscheinlich 30 Straßen aufstellen, wo alle Leute das wohl, weil das Problem besteht nicht nur in der Flurgassen, ich kenne das Problem. Das Problem ist. Ich das ist mir völlig bewusst und ich habe das mal schon oft gesagt, ich, und wir denken ja auch darüber. Ja wie gesagt, aber, aber wie gesagt, ich kann nicht ein Gesetz, das einzuhalten ist, noch mehr, als es zu kontrollieren ist. Es würde dort keiner fahren. einen Straße ist eine Vulkan vorne darf, aber das kann uns also der Herr Bauernsleiter jetzt sicher bestätigen, dass es nicht mehr so leicht ist wie damals ein, eine an einer Straße zu verordnen. Dadurch, dass wir jetzt künftig eine Umfahrung haben werden, und das habe ich euch auch gesagt, wenn wir unten, nein, nicht die Umfahrung ins Ortsgebiet, die will ich ja nicht, aber wenn ich unten die Zufahrt zum Sportzentrum über diese Straße, die ich euch vorher gezeigt habe, ausgebaut wird, dass ich unten die Sache erreiche von Langnach, dann habe ich eine Möglichkeit, dass ich es wieder versuche, beim Land anzusuchen, ob wir in der Flurgasse was zusammenbringen, weil ich weiß, dass es dort besonders schwierig ist, aber ich muss zuerst die noch Vorarbeit leisten und dann kann ich es versuchen und ich kann euch aber nicht garantieren, dass es mir genehmigt wird. Also frage dann er Richtung gefahren und hinten wieder rüber. Da fahrt ja dann drei Kilometer umweg. Er wird aber auch nicht durch die Flurgasse fahren, aber wie gesagt, diese Frage, an die, denkt man ganz, nein, an die denke ich ganz speziell und deswegen bitte ich euch um Geduld und auf die jänner sitzung zu kommen, weil, ich, weil das mit den Eisenbahnüberführungen und Unterführungen zusammenhängt, wenn wir diese Lösung mit der GKB zusammenbringen, dann wird es dort eine bessere Lösung geben. Das hat natürlich aber auch feuerwehrliche Gründe, weil natürlich jeder, der dort das wohnt, das hat eine Aber wie gesagt, uns ist das, okay, das ist schon lang offen, aber wie gesagt, wir, uns, mir ist das Problem bewusst, wir suchen auch eine Lösung und wenn es rechtlich eine Lösung gibt, die wir machen dürfen, dann wird es dort eine Lösung geben. Okay, ihr müsst mir nur noch die Zeit geben, dass wir jetzt, es hängt zusammen mit den Eisenbahnkreuzungen, also es hängt zusammen mit der Neuen Straße ins Sportzentrumsgebiet, damit wir dort eine Lösung finden, damit es besser wird. Wir haben von, äh, von den Zügen her so einen dass du denkst, jetzt fährt bei dir durch. Wir haben nirgends, von der Autobahn haben wir so viel Lärm, dann haben wir vom Zug so viel Lärm, dann haben wir für uns doch keinen Schutz, haben wir doch keinen Schutz, Band oder was weiß ich was. Günther hilft, ich Bürgermeister hat... Ja, der Zug fährt, Frau das ist... Ja, ist ja klar. Aber nur, das ist so, der Bürgermeister hat es ja vorher äh, im Eingang schon erwähnt, dass die GKB bis 2022, 2025 elektrifiziert wird. Das heißt, das wird jetzt auch bei der Bahn selber, es also werden die Schwellen ausgetauscht. Äh, es kommen andere Schwellen, die sozusagen besser gelagert oder gummiger gelagert sind, also auf diesen Betonpolstern. Und da wird es sicherlich eine Verbesserung geben, aber ich glaube, der wesentliche Beitrag wird dann sein, wenn die, die Anlagen elektrifiziert sind. Jetzt machen wir einen Themenwechsel, bitte. Der, der Themenwechsel, der kommt jetzt. Und zwar bei unserem schönen neuen Damm gibt es hinten Flächen, die offensichtlich Gemeinde oder öffentliches Gut sind. Und da gibt es jetzt so schöne orange Tafeln, dass das Betreten verboten ist. Jetzt werden da Grünflächen. Und warum ist das? Also die Grünflächen sollten nicht... Ja, es geht darum, die, die Dammanlagen, durch meine, der Dammkrone, äh, ist eine Auflage, die nach dem Ausrechtsbescheid, das ist sozusagen damals festgelegt worden, dürfen nicht befahren, nicht begangen werden. Also Darum sind die Schranken rechts und links eingerichtet worden. Also das ist die Staubbeckenkommission, die damals da in der Veranstaltungshalle gedacht hat. Also die hat uns Auflagen aufgedruckt. Es ist so. Und äh, darum sind auch die Tafeln in der Form eingerichtet worden, damit es, wie es immer so schön heißt, dem Gesetz entsprochen wird. Warum, und weil, warum ich da jetzt nicht drüber laufen darf und bei einem anderen Becken darf ich durchlaufen. Also, es ist aber die Dammkrone betroffen und es wird von mir sicher dahingehend argumentiert werden, dass wir die Polizei sicher nicht auf die Dammkrone zum Kontrollieren schicken, sondern in die Flurgasse. Es ist nicht nur der Damm-Verbotsschuldung mit gelegt, das wäre doch logisch. Es ist jede Einfahrtstraße, überall, Alle haben. Das sind, das, sind, das sind auch Haftungsrichtlinien, die halt auch dort vorgegeben sind, die Tafeln stehen dort. Wie gesagt, also von der Gemeindeseite nicht, wird, werden wir niemanden hinschicken, sondern werden schauen, dass die gefährlichen Straßen eher kontrolliert werden. Gibt's, wo ist die nächste Frage? Ich hätte eine Frage und zwar Verkehrsaufkommen. Wenn jetzt ein Sportplatz gebaut wird, das vermehrte Aufkommen Autos, wo wird das hingeleitet? Wie wird es kommen? Kommt das in die der Wie geht es dort weiter? Zweite, wie schaut es aus bei den Bauträgern? Zum Beispiel Co. kommt die, die Fläche vor, mit jetzt auch Kinderspielplätze. Haben wir in die Woche eine bei der Schule, der gar kein Gemeindespielplatz ist, und eine in der Dorfstraße? Wie schaut es aus? Wie, wie ist dort die Zukunft? Ja, oder wie ist der Zukunft geplant? Ja, Verkehr wird sich dort regeln und immer im Architekturwettbewerb Berücksichtigung finden. Es wird sicher äh, eine Querverbindung zwischen äh, Hitzendorfer und Dorfstraße geschaffen und es wird unten sicher jetzt schon vier bis fünf Wege, die von verschiedenen Seiten hinaufführen werden. Aber unser Ansinnen ist ja so, Städtebauliche Vorgaben zu machen, was mit dem Raumplanern abgesprochen ist, dass wir dort äh, ein Konzept verfolgen, das dort wieder ein, einen sogenannten multimodalen Knoten vorsieht, für, damit ich dort so viel wie möglich autolose Bevölkerung hinbringe im Ortszentrum und deswegen jetzt im Vorfeld auch der Ausbau dieser, äh, dieser Begleitmaßnahmen, damit eben der öffentlicher Verkehr erreicht werden kann, der ja sehr gut ist. Und die Jugend, wir glauben es nicht, ich weiß, wir sind in einem Alter, wir zwar, da ist es nicht so. Und Für uns ist das Auto noch was, aber es gibt ganz viele junge Leute, für die ist das Auto nicht mehr das, was es einmal war. Und es gibt Zukunftsszenarien, in 20 Jahren werden wir auch nicht mehr mit einem Auto fahren. Da werden die Autos nämlich mit uns fahren und da werden wir kein eigenes mehr haben, weil die Versicherung uns das gar nicht mehr zulässt, dass wir fahren dürfen. Aber das, das kann man mit Experten diskutieren und zu den Spielplätzen vielleicht ganz noch. Uh, natürlich ist das Hauptansinnen, den größten Freizeitbereich, weil er wirklich ideal erreichbar ist. Und es gibt immer wieder Wünsche in jedem Ortsteil. Aber der Hauptanträgepunkt muss unten beim neuen Sport- und Freizeitzentrum auch sein. Auch deswegen, weil es leider auch jeder hätte gerne, sogar man kleine Kinder hat. Keiner Morgen, wenn er keine kleinen Kinder mehr hat und dann hätten gerne jeder weg. Und das ist ein Problem, das ich glaube auch immer weniger verträglich wird, obwohl es per Gesetz kein Kinderlärm, keine Belästigung ist, aber trotzdem wüsst keiner. Und jetzt, wenn man was Gescheites Großes baut, wo es stört, ist es glaube ich gescheiter, als du machst drei, vier kleine, wo es dann über die Jahre webstört. Weil es schaut niemand, genau wie auf der Dorfplatzwiesen, natürlich wurde immer Kinderspielplatz im Flächenwidmungsplan äh, eingetragen.